Die Aufgabe halt was steht da äh, 1c, Herr Klammer, erklären Sie hier das Ergebnis mit geometrischen Figuren. Und die, äh, was sollte man erklären? Das minus 2 Siebtel minus 3 Viertel halt, wir haben das so gelernt, so, also minus 8 plus 21, 28. Steht, also 1328 ist. Das ja? sollte man mit Hilfe von Figuren erklären. wo äh, war die Aufgabe? Ja? Also 1C. Ja. C. Also war erst das zu machen und dann auch zu erklären, warum das so ist. Ja? Ich glaube, das ist tatsächlich 13. Ah. Oder? Das stimmt schon. Ja. So und die äh, dann die Idee ist, ich benutze so die zwei Ganzen und das eine Ganze. Das eine ganze teile ich in sieben, das andere in vier. Okay? Also das, was ich jetzt hier in sieben geteilt habe, davon brauche ich zwei. Also das hier ist zwei Viertel. Passt das bisher? Ja. Und dann nehme ich jetzt hier von diesem Viertel nämlich drei. Also das hier ist drei Viertel. Und auch über 28. also das bedeutet, ich kann das hier auch jetzt in 4 Teilen, so, und ich kann das da auch noch in 7 Teilen. Hm. So ungefähr. Passt das? Das bedeutet jetzt jede kleine Teil hier jetzt, das da, das ist wir haben 7, wir haben 28 Teile, das bedeutet, das ist 1,28 28. Jede Teil auch, kleines Teil hier ist 1,28 28. Zwei Sittel und drei Viertel kann ich so einfach nicht irgendwie zusammenbringen. Also Sie müssen auch denken, wenn ich so, keine Ahnung, Dezimeter und Zentimeter habe. Ich habe 1 Dezimeter und 1 Zentimeter, 1,1 1. Ich kann weder sagen, dass es 2 Dezimeter ist, auch, dass es nicht, kann auch nicht sagen, dass es 2 Zentimeter ist. Das ist es nicht. Das ist eine andere Teilung des Meters. Ja? Und das ist eine andere Teilung des Ganzes. Ich kann nicht Siebtel und Viertel, Viertel einfach so zusammenbringen. Ja? Und daher mache ich daraus 28 Stel. Man sieht jetzt hier, diese zwei Siebte, das ist 2 mal 4, 2 mal 4, 8. 28, sind 8 solche kleine Teile. Und hier 3 mal 7, 3 mal 7, das sind 21, 28. Passt das? Okay, wenn ich jetzt die, das Minus machen will, muss ich von dieser 21 8 weg tun. Also kriege ich jetzt diese 8, 3 hier und 2 da, weg. Und was bleibt? 13 Teile. Okay? 1328. Und damit habe ich das auch so mit Hilfe von geometrischen Figuren gezeigt. Okay, und das ist die Idee eines Beweises, dass man das auch sieht und versteht, dass es tatsächlich so ist. Okay? Morgen. Morgen. Gut? Gut.